Eine Frage, die uns zum Thema Zitieren häufig gestellt wird, ist, was mache ich, wenn ich ein Zitat zitieren möchte? In diesem Video möchten wir Ihnen den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärzitaten erklären und warum Sie möglichst immer die Primärquelle zitieren sollten. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Seminararbeit darüber, wie man wissenschaftliche Texte verfasst. Ein Buch, das Sie zum Thema gefunden haben, ist das von Anna Mustermann. Nun merken Sie aber, dass die Stelle, die Sie zitieren möchten, bereits ein Zitat ist. Die Autorin zitiert hier Hans Müller. Wie gehen Sie nun vor, wenn Sie den Gedanken auch in Ihrer Arbeit zitieren möchten? Grundsätzlich sollten Sie beim Zitieren immer auf die Primärquelle zurückgreifen. In unserem Beispielfall ist dies das Buch von Hans Müller, weil er der Erste war, der diesen Gedanken zu Papier gebracht hat. Also, Hans Müller ist die Primärquelle andern musste man nur die Sekundärquelle. Beim Zitieren von Primärquellen geht es darum, das Flüsterpostprinzip zu vermeiden. Überprüfen Sie Aussagen immer anhand der Originalquelle. Die Sekundärquelle könnte die Primärquelle ja unter Umständen ungenau oder falsch zitiert haben. Oder das Zitat wurde frei erfunden und dem zitierten Autor einfach in den Mund gelegt. Ihre Aufgabe ist es also, sich nun die Primärquelle, also das Buch von Müller, zu besorgen und dort die von der Sekundärquelle zitierte Stelle zu suchen. Zur Recherche nach Primärquellen bietet sich eine Suche in unserem Bibliothekskatalog Infoguide an. Sollten Sie dort nicht fündig werden, können Sie im Portal Gateway Bayern bayernweit recherchieren und in Augsburg nicht vorhandene Literatur kostenfrei über die Fernleihe bestellen. Für sehr aktuelle Fachliteratur, die noch nicht über die Fender erhältlich ist, können Sie auch unser Formular für Bücherwünsche nutzen. Zudem bieten wir Ihnen diverse Datenbanken, in denen Sie nach E-Books und Zeitschriftenartikeln recherchieren können. Bei kniffligen Fällen hilft Ihnen das Bibliotheksteam gerne bei der Recherche. Sobald Ihnen die Primärquelle vorliegt, können Sie die Sekundärquelle eigentlich vergessen. Sie zitieren in Ihrer Arbeit direkt aus der Ihnen vorliegenden Primärquelle und geben diese auch in Ihrem Literaturverzeichnis an. Sollte es Ihnen mit vertretbarem Aufwand tatsächlich nicht möglich sein, die Primärquelle zu beschaffen, ist notfalls ein Sekundärzitat möglich. In der Quellenangabe geben Sie dann die Primärquelle an, gefolgt von einem Zitiert nach und dann die Sekundärquelle. So machen Sie Ihrem Leser deutlich, dass Sie nur die Sekundärquelle in Händen hatten. Im Literaturverzeichnis wird dann auch nur die Sekundärquelle genannt, da Ihnen die Primärquelle ja nicht vorlag und Sie auch keine geprüften bibliografischen Angaben zu dieser Primärquelle machen können. Gerne können Sie bei weiteren Fragen unsere Bibliothekseminare besuchen oder einen Beratungstermin mit uns vereinbaren.